Moin moin Heute reagieren wir mal wieder auf ein Video was für mich gemacht wurde Ah und schauen wir uns das gleich mal an, das ist von dem guten Haku Und schauen wir mal rein, was der zu sagen hat Ja Und kurz gesagt, er und Minecraft. Wer Minecraft nicht mag, der muss sich noch nicht angucken. Aber jeder, jeden, jeder, der Minecraft mag, sollte auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbeischauen. Danke, Haku. Aber mehr sage ich erst nach dem Intro. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich gar kein eigenes Intro habe und ich das eigentlich nur sagen wollte. Ist ja genauso lustig wie ich, Mann. Schau. <lacht> Alter und haut da raus. Ja. Und äh, wir gehen jetzt weiter zu letzten Erstellung von Rice Kanal. So heißt der bite Mensch. Ja, RiceNe ver ist ein kleiner YouTuber, was heißt kleiner, vielleicht das bin hier mit 1 Abos 10, glaube ich. Was zwölf durch mich. Yay! <lacht> Für, für die derzeitigen YouTube-Verhältnisse hat er recht wenig geschafft. Ich muss an deinen Fahrkünsten ein bisschen üben hier. 1500, wenn ich mich irre. Nun, mit, für diese kleine Abozahl versucht er, beziehungsweise macht es auch, macht mit seiner Community sehr viel. Danke, dass du es siehst. Das ist auch sehr anstrengend manchmal sich, äh, Zeit zu nehmen für jeden, also man, ich versuche es ja auch, also für jeden irgendwie da zu sein, aber das ist irgendwie langsam nicht mehr so möglich, wie ich das wollte, also, ich hoffe ihr habt Verständnis dafür, dass ich nicht 24-7 für euch Zeit habe und dann auch mal, keine Ahnung, nein sage, wenn ihr mit mir reden wollt, weil es auch dann zu viel wird irgendwann. Und das bewundere ich oder und das ist glaube ich der Grund, warum ich den äh, was ich das so sagen kann, äh, ihn befeier. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, äh, Dieser Mensch ist einfach sympathisch. Alter. Guckt ihn euch an, zappt einfach und guckt seine Videos. <lacht> dieser Mensch ist werbesympathisch. Junge. <lacht> wie du das betont hast, Mann. Einfach nur feierlich, aber danke. Dein Kompliment. Klingt auf jeden Fall auch sehr sympathisch, auch wenn ich dich jetzt nicht so richtig kenne. Aber schaut auf jeden Fall auch mal bei ihm vorbei. Klingt auf jeden Fall sympathisch. Meine Thumbnails. Also, meine Thumbmates, die ich davor gemacht habe, fand ich zwar nicht so schön. Also, die neuen, die jetzt von meinem Designer gemacht werden, die finde ich, die finde ich sehr, sehr sexy. Aber meine, also, ich habe mir versucht, Mühe zu geben, aber ich bin halt kein professioneller Designer oder weiß ich was. Aber danke. Also, warte mal. Deine Thumbnails sehen auf jeden Fall besser aus. die jetzt mal kurz zeigen kann. Also, die du selber machst, die sehen auf jeden Fall schon echt nice aus. Vor allem mit diesen Effekten hier. Gefällt mir, gefällt mir. Also ein kleiner Tipp ist, ist nichts äh, Schlimmes gegen dich, aber ich würde dein Mikro ein bisschen lauter einstellen, weil ich habe jetzt schon alles auf volle Lautstärke und du bist trotzdem extrem leise bei mir. Also einfach ein bisschen lauter wäre Noise. Achso, du willst ja. mich aufnehmen, ja. Also wir können gerne mal auch YouTuber was Zuschauer aufnehmen oder einfach was für deinen Kanal können wir auch gerne aufnehmen. Du musst dich einfach nur melden. Wenn du das Video hier siehst, dann kannst du dich gerne melden, genauso wie Mopsy auch Sobald das Minecraft wieder von dir läuft, Mopsy. Also das Alter spielt für mich keine Rolle, solange die Person sympathisch ist, nehme ich gerne mit ihr auf. Und ja was ich auch sagen wollte ihr könnt gerne ein video äh, für mich machen aber ihr könnt auch gerne mal kritik äußern also ihr müsst mir nicht nur komplimente machen also ich freue mich gerne ich freue mich gerne ich freue mich darüber aber ähm, kritik äh, könnt ihr mir gerne auch mal sagen hey, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, seine Videos das soll jetzt gar also, wenn du jetzt so weitermachst, werde ich noch rot, okay? Das <lacht> kann keine Schmeichelei sein. Ich liebe es einfach. Wie, wie lustig deine Videos sind. Finde ich alle sehr nett, dass du dir gute Leute ausgesucht Danke. Wenn ich bin nicht so geist, ich bin auch <lacht> Aber ja, das war es eigentlich im Groben und Ganzen mit diesem Video. Und wenn ihr Lust habt, dass ich auch Minecraft bringe, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Mich würde es freuen, wenn ihr mich abonniert und das Video liked. Und ja, das war's. Schönes Video. Danke dafür, Haku. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr Reaction Videos sehen wollt oder dass ich auf eure Videos reacte, dann könnt ihr gerne ein Video machen. Und wie gesagt, ihr könnt auch einfach mal Kritik äußern. Also ich bin auch gerne für Kritik offen und werdet mir das Video dann auch anschauen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss,